Also wir sind hier in Heitenried und unser Betrieb liegt da auf 750 Metern über dem Meer. Wir sind ein typischer Mischbetrieb und mit Milchwirtschaft abgebaut. Wenn die Kälber krank sind, dann Fieber haben, werden, werden sie durch den Tierarzt behandelt. Und bei Durchfall habe ich das Globigen-Diastop eingesetzt in den letzten Jahren und hat guten Erfolg gehabt mit dem und zum Teil setzen wir es auch prophylaktisch ein und ja der, und der Erfolg ist in kurzer Zeit sieht man es zwei drei Tage sind sie wieder gesund kurz und bündig gesagt äh, funktioniert dieses Produkt sehr gut. Ja, wenn das Produkt eingesetzt wird, äh, wird es morgens und abends der Milch beigegeben und das wird gut gesoffen. Und bei denen anderen Kelben, Gleichhaltigen zum Teil, werden, werden wir es prophylaktisch auch einsetzen. Und bis jetzt haben wir guten Erfolg mit dem Produkt wirklich. Das Globigendiastop ist eine einfache Anwendung. Mit dem Messbecher in die Milch geben und fertig.